Die ersten Meter unserer Tour war von einer Stille umgeben. Es schenkt einem einen aufmerksamen Blick auf die leuchtenden Farben der herbstlichen Blätter. Es ist ruhig und lässt einen mit den letzten warmen Sonnenstrahlen entspannen, aber es ist nicht still, dass man jederzeit die Natur, den Wind und seine Umgebung kann. Es ist nur ein kleiner Weg zu, zu diesem aber nach der anfänglichen Ruhe reihen sich die kleinen und großen Deckungen kürzeren Abständen aneinander. Nach den warmen und heftigen Sonnenstrahlen ist der Herzspiegel rausgehört, das Wasser neben uns vorbei. Nicht zu überhören ist der Bach und auch eine kleine Flächenhaltebettleiter. Nach der Abkühlung am kleinen Bergbach ging es dann auch schon wieder weiter, wobei er den alten Ruinen der Geschichte zusammen über schmale und breite Bachläufe, bis nach einer kleinen Weide, als wir für einen kurzen Moment eine Pause eingelegt haben. Auf dem ganzen Weg gibt es viele zu erkunden und Höhlen, die wie Höhlen erscheinen, aber keine sind, Schwebfliegen, die mit ihrer Mimikrie gerne resten werden und Bachverläufe, die aus einem Wind stammen könnten, der uns in Legeflexien auf der Erde zeigt. Kraft der Natur leiten wir kurz und unserer Energie, die wir wieder wie loslassen und den Kreis auf den blauen Planeten zurückführen. Dann zeigen sich Kräfte, wenn man es sich vorstellen kann, wie eine Klamme in den Felsen gerissen hat und das Wasser passieren lässt. Man muss zuletzt einen Blick wagen, wie das Wasser mit seinen malerischen Blau an die Grenzen verfallen wird. Wenn die Natur der Künstler ist, ist die Klammer der Rahmen. Die Berge darin das Bild, das uns kommende Entdeckungen zeigt.